Hallo, liebe Deutschlernende! Was ist Bitcoin? Nun, schau dir dieses Video an und wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video.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 erwerbe ich die Grammatik, aber es passiert in einer gewissen Ordnung. Erst lerne ich die eine Grammatikregel, dann die andere und dann die nächste und diese Ordnung ist immer ungefähr dieselbe bei jedem Menschen, der Deutsch lernt. Und deswegen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 überprüfst. Ja, was ist Bitcoin? Bitcoin ist ein sehr spannendes Thema, meiner Meinung nach, und es kann auch ein sehr kompliziertes Thema werden. Ich bin kein Experte für Bitcoin, aber ich werde versuchen, es so gut wie möglich zu erklären. Also Bitcoin ist eine digitale, dezentrale Währung, die auf Kryptographie basiert. Das ist die kurze Erklärung. Digital heißt, dass die Währung nicht physisch existiert. Es ist nicht so wie Euro oder Dollar, dass man Münzen hat oder Scheine, mit denen man bezahlt, sondern die Währung existiert im Internet bzw. auf deinem PC oder deinem Smartphone. Es ja? ist eine digitale Währung und wenn ich etwas bezahle, dann kann ich das tun, indem ich mein Handy benutze oder indem ich irgendwo mein meinen Key eingebe, ja, indem ich irgendwo meinen Schlüssel eingebe. Also ich habe ähm, ein Private Key und ein Public Key, äh, wenn ich ein Konto erstelle und äh, damit bezahle ich. Ja. Und äh, dieser Private Key, also dieser private Schlüssel und dieser äh, Public Key, dieser öffentliche Schlüssel, das sind eigentlich nur Zahlen und Buchstaben. Ja, das ist eine Ziffernfolge ja, und hier kommen wir schon gleich in das Thema Kryptographie. Kryptographie ist ein sehr spannendes Thema und teilweise auch sehr kompliziert und das sage ich jemand, der Mathematik studiert hat und ich finde es unglaublich spannend, aber wie gesagt auch sehr, sehr kompliziert. Also ich habe diesen Public Key und das ist eine Ziffernfolge, die ich anderen gebe, wenn sie mir Geld schicken wollen. Ja? Wenn ich will, dass andere mir Geld schicken, dann gebe ich ihnen meinen öffentlichen Schlüssel und diesen benutzen sie, um mir Geld zu schicken. Und wenn ich das Geld nutzen möchte, das in meinem Konto ist, dann benutze ich meinen privaten Schlüssel. Und Wenn ich meinen privaten Schlüssel geheim halte, dann kommt auch niemand an mein Geld ran. Deswegen meine ich, es ist eine digitale Währung. Denn in gewissem Sinne brauche ich mir nur diese beiden Schlüssel zu merken und dann kann ich alles mit meinen Bitcoins machen, was ich will. Ja, ich kann äh, den Computer benutzen, um ähm, ja, mit Bitcoin zu bezahlen oder mein Smartphone. Wichtig ist nur, dass äh, die Geräte wissen, was meine Schlüssel sind. Ein weiterer Aspekt von Bitcoin ist, dass es dezentralisiert ist. Ja? Es gibt keine Autorität, es gibt keine Zentralbank oder so. Und das hat mehrere Implikationen. Ja? Das äh, hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es so, dass äh, die Interaktion nur zwischen den Nutzern ist. Ja? Also jeder Bitcoin-Benutzer ist auf einer Ebene und äh, die Regeln sind im Programmcode festgelegt. Ja? Der Code der Bitcoin-Software bestimmt die regeln und äh, wenn ich jetzt jemanden Geld schicken möchte ja, dann gibt es keine bank äh, der ich Gebühren zahlen muss ja? und dadurch fallen nur sehr sehr geringe Gebühren an und das ist sehr praktisch wenn man jemanden Geld schicken möchte das ist eine gute Möglichkeit um zum Beispiel auch Menschen äh, in anderen Ländern Geld zu schicken. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde habe oder Verwandte, die in einem anderen Land wohnen und ich möchte ihnen Geld schicken, dann kostet das genauso viel, als wenn ich das meinen Nachbarn schicke. Ja? Das ist das Gute in Bitcoin. Wenn ich Bitcoin benutze, bin ich praktisch ortsunabhängig. Ich brauche nur Zugang, zum Internet. Ja, mit anderen Worten, wenn ich eine E-Mail schicken kann, dann kann ich auch Bitcoin schicken. Man kann auch neue Bitcoins erzeugen und äh, um ein Bitcoin zu erzeugen, muss ähm, der Rechner, also der Computer, muss ein mathematisches Problem lösen. Ja, also Viele Leute schließen ihre Computer zusammen und diese Computer arbeiten gemeinsam an dem Problem und wenn sie das Problem gelöst haben, dann wird ein Bitcoin erzeugt. Und Das dauert eine Weile, bis das passiert und man braucht viel Rechenleistung, um dieses Problem zu lösen, um einen neuen Bitcoin zu erzeugen. Und Das ist etwas sehr, sehr Tolles, weil es nämlich vor Inflation schützt. Ja? Es wird auch immer schwieriger, einen weiteren Bitcoin zu erzeugen. Am Anfang war es noch sehr einfach, aber mittlerweile dauert es immer und immer länger, bis man einen weiteren Bitcoin erzeugt hat. Und es gibt auch eine Obergrenze. Ja, es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Das ist die Obergrenze und das schützt vor Inflation, was total toll ist. Ja, es ist eine Währung, die inflationssicher ist. Ja, es gab mehrere Hyperinflationen in der Geschichte, eine davon in Deutschland, ja, in der Weimarer Republik gab es von 1914 bis 1923 eine Hyperinflation. Das war eine Zeit, wo die Leute mit Schubkarren umherliefen und in diesem Schubkarren waren ganz viele Geldscheine. Es gab auch Hyperinflation in der Neuzeit. Vielleicht habt ihr davon gehört. In Zimbabwe und Venezuela gab es auch vor gar nicht so lange Zeit, Hyperinflationen. Und äh, das passiert, wenn ähm, die Notenbank zu viele Scheine druckt. Und das kann auch beim Euro passieren und auch beim Dollar. Ja, also wenn ich jetzt äh, mein Geld auf dem Bankkonto habe in Euro und äh, ein paar Jahre warte, dann kann ich nicht mehr so viel mit meinen Euros kaufen weil ähm, in der Zwischenzeit die Notenbank mehr Geld gedruckt hat. Und das kann beim Bitcoin nicht passieren. Ja? Und ich denke, das ist, das ist total fantastisch. Ja? Das ist eine Währung, die eine Obergrenze hat, wo nicht einfach ganz viel ähm, Geld erzeugt werden kann mit einem Fingerschnippen und äh, da hat Bitcoin einer anderen Währung sehr viel. Voraus. Ja, das war eine kurze Erklärung von Bitcoin und die Vorteile von Bitcoin. Ich hoffe, es war informativ und wir sehen uns morgen. Tschüss!